In dieser Klausuraufgabe geht es um das kostenoptimale Produktionsprogramm. Ein Unternehmen stellt drei Produkte her, von welchen die folgenden Daten bekannt sind. E. Der Stückpreis. KV. Die variablen Stückkosten. Xmax. Die maximale Absatzmenge und T. Die Maschinenbearbeitungszeit. Es stehen 500 Maschinenstunden zur Verfügung ermitteln Sie die relativen Stückdeckungsbeiträge für alle Produkte und das optimale Produktionsprogramm. Wir rechnen zunächst den absoluten Deckungsbeitrag aus als Differenzpreis minus Variable Kosten. Wir erhalten 1000 Euro für A, 500 Euro für B, 400 Euro für C jeweils pro Kilogramm. Nach in diesem Ranking wäre also Produkt A zu favorisieren bei freien Kapazitäten. Bei einem Engpass zählt jedoch der relativen Deckungsbeitrag, den man erhält, wenn man diese Zahlenwerte durch die Maschinenbelegungszeit dividiert. Man erhält dann 50, 100 bzw. Also 25 Euro pro Stunde als relativen Deckungsbeitrag. Nach diesem Ranking wäre Produkt B vor Produkt C vor Produkt A zu favorisieren bei einem Engpass. Wenn wir tatsächlich die gesamte absetzbare Menge herstellen wollten, benötigten wir 180 Stunden für die Produktion von A, 40 Stunden für die von B, 40 Stunden für die Produktion von C. Wir haben aber nur 500 Stunden zur Verfügung, Stellen wir zunächst 40 Stunden lang das Produkt B her, dann 180 Stunden Produkt A her, und die restlichen 85 Stunden verwenden wir für, für die Position von C. Wir haben letztendlich 40 kg B, 90 A und 70 C hergestellt. Danke fürs Zuschauen.